Manuel Profession am Telefon, wen kann ich denn behilflich sein? Hm? Hallo? Hallo? Schönen Tag, Manuela? Hm, guten Tag. Ja. Herr Toffel, guten Tag. David Thiemann aus der Six Trading Plattform am Telefon. Herr Toffel, wir hatten eine Werbekampagne für über die künstliche Intelligenz im Online Trading Bereich schon ein paar Tagen. Da haben Sie ähm, Telefonnummer sowie auch E-Mail eingegeben für mehr Infos. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch zwei Telefonate mitgebracht. Ihr habt schon im Intro gehört. Das erste Gespräch wird schon der absolute Wahnsinn. Doch das zweite Gespräch macht auch nicht viel besser. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden neuen Telefonaten. Manuel, Profichen am Telefon. Wen kann ich denn behilflich sein? Hm? Hallo. Hallo. Schönen Tag, Manuela. Mm, guten Tag. Yalla, ja. Ja. Was? Ja. Ja. Ja. Ja. Kennst du Allah? Nein, ich kenne nicht Allah. Oh, das ist aber schade. Ja, das ist sehr schade für dich. Ja. Ja. ja. Hast du lange Zeit? Oder nee. hast du keine Frau? Oder hast du keine Freundin irgendwo? Nee. Ich bin ja. mit einem Mann verheiratet, ich habe keine Frau. Ach so. Ja. Du hast einen Mann. Ja. Ach so, Intelli Also das ist sehr interessant. Ja, finde ich auch. Da hat einer gehustet ja. im Hintergrund. Ich breite hm. dich Corona aus oder sowas. Ja, ja, wir wir sind Corona. Ja. Ja, ja. Ich bin, ich bin Coronavirus. Ja, ich das bin, kann ich sein. bin ein Coronavirus. Ja? ja? Und ich werde dich versteben. versteben. Oh je, oh nein. Haha. Ha, ha, ha. Ja. Und okay. wie viele Leute habt ihr heute schon so beschissen? Manuela, Manuela, Ja. Habt ihr heute schon viele Leute betrogen? Oh nein. Nee? Nein. Oh, nein. So schade. Ich, ich bin mir sicher, du bist ein Betrüger. Ja? Weil, ja, ja. Woher ja. weißt denn du das? Ja, ich weiß von irgendwo. Ja. Draußen hm? vom Wald komme ich her. Was? Draußen vom Walde komme ich her und es puffelt sehr. Also an dieser Stelle sollte man hier tatsächlich nochmal festhalten, dass wir hier von einem angeblichen Trading Call Center, also von einer, von einer Finanzbank, angerufen werden. Und das sind die Mitarbeiter, die ihr dort in der Leitung haben könntet. Tja. In diesem Fall haben die mich sicherlich vorher schon erkannt, da ich mich bei diesem Callcenter äh, ja mit großer Wahrscheinlichkeit wieder sehr, sehr häufig selbst registriert habe. Und manchmal fällt es dann natürlich auch auf, wenn der Datensatz äh, ja entweder sehr ähnlich ist, die IP-Adresse mal gleich ist oder die Telefonnummer relativ gleich ist. Ich benutze ja Rufnummernblöcke. Das heißt, die Telefonnummer an sich ist erstmal die gleiche, nur die letzte Zahl, die ändert sich dann fortlaufend. Ja, und solche Leute könntet ihr dann am Telefon haben. Dass eine seriöse Firma so anrufen würde, das bezweifle ich wohl sehr stark. Aber das kommt dabei raus, wenn ihr bei solchen Trading-Plattformen eure Daten hinterlasst. Weil ich bin Mr. Puffichin. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich ja. Hm. Süß, oder? Ja, das ist sehr süß. Ja, ja. Und auf jeden Fall. Und sonst so, wie ist feuchtes Wetter? Auch so warm wie? wie hier in Deutschland. Was ist deine Was Muttersprache? Und wie Muttersprache. heißt du, wie heißt du normalerweise? Ich bin mir sicher, du bist nicht ein Manuela Puffel. Nee? Ja. Das ist auch Manuela, nicht Manuela. Manuela, ich möchte Manuela sagen. Ja, ist okay. Das ich sag ja, auch hier. Betrüger, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ja, ja. ja. Mm. Ach ja, <lacht> das ist schon alles ganz schön lustig. Findest du nicht auch? Was? Ja, ist lustig. Das ist lustig. Du? Ja. Was machen wir heute noch Schönes? Ich weiß das nicht. Nee, warum denn nichts? Muss man doch wissen. Ja. Spiel mal da im Hintergrund die Musik Gangster in Paradise. Ja, wir sind, wir sind in Disco. Ja, wir hm. tanzen jeden Tag. Ja, das weiß ich. Ja, komm schon. Habe ich schon mal gesehen auf dem Video, wie ihr da feiert. Wie? In welchem, in welchem Hotel seid ihr denn gerade? Das interessiert dich nicht. So, interessiert mich ja. Ich würde ja gerne mal wissen, vielleicht kann man das Hotel ja mal empfehlen. Aber wahrscheinlich wenn ihr fertig seid halt mit Feiern nicht mehr. Nun ja, also ich habe sie ja schon ziemlich oft eigentlich ja, gedacht oder mir zusammengesponnen, dass sie da in einer halben Diskothek sitzen. Aber schön, dass man das mal aus dem Mund der Betrüger hört und dass die ja selber zugeben, dass sie quasi aus einer Diskothek anrufen und äh, ja, sich in Hotels befinden, um dann dort quasi saisonweise zu arbeiten. Ist natürlich hier nicht in jedem Callcenter so, aber hier scheint es ja dem Anschein nach immerhin zu bestätigen, was wir hier schon öfters vermutet haben. Kann natürlich sein. Das kann alles sein. Mhm. Ja. Do you know you are a stupid man? Ja. Yeah. Ja. Ja. Can you speak English? Nee. Why? Was? Wieso? No, warum nicht? Ich kann halt kein. Warum? Warum? Kennst du kein Englisch? Englisch ist eine Muttersprache. Wenn du eine intelligente Person. Bist, ja, ja. warum sprichst du kein Englisch? Und was hat denn ja, die Sprache das heißt, mit der Intelligenz zu tun? Seit ja, wann kann man das Weil ich, ich bin mir sicher, du ja. hast ein Gehirn, um ja. einen Menschen zu verarschen. Ja, genau. Ja? Richtig. Mhm. Und wie viele Sprachen kannst du? Ich kann also Deutsch, hm. Englisch, hm. Tschechisch und Chinesisch. Aha. Dann sprich mal Chinesisch. Ja, das interessiert dich nicht. Du werdest, ja. du werdest mich nicht verstehen, ja? Okay, und aus welchem Land kommst du? Aus Türkischland, oder? Es inter das interessiert dich nicht. Ja, auch ein bisschen schon. Die Zuschauer ja auch. Die wollen das gerne mal wissen, wo ihr so herkommt. stand gestern nee? in den Kommentaren, ich sollte mal fragen, aus welchem Land du kommst. Also, das interessiert dich nicht, Manuela. Hm, doch, also mich nicht, aber ein Zuschauer hat gefragt. Ich sage, ein Zuschauer hat gefragt, aus welchem Land du kommst. Welche Zuschauer? Ein Zuschauer. Wer? Wer ist denn? Ja, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich habe gerade einen Waschlappen in der Hand, deswegen fasse ich jetzt nicht mein Handy an. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ich verstehe deine Situation. Ja. Ja? Okay, das ist schön. Bist du schizophren? Weiß ich nicht. Woran definiert, oder wie definiert man den schizophren? Schizophren. Man kann sich selbst also sprechen und mhm. äh, manchmal die Person kann langweilig äh, also fühlen. Und ja. dieser Mann möchte äh, manche Personen um verarschen. Okay. Und das ist die Bedeutung von Schizophren. Ach so, na Ja dann kann das sein, ja? Mhm. Mhm. Kann ich ja. also nicht ausschließen. Was möchtest du genau? Was ist deiner, also Ziel? Was ist dein Zweck? Was möchtest, was möchtest du von dieser Person, von dieser Plattform und so und so? Was ist dein Ziel? Kannst ja. du mir das ein bisschen also sagen, erzählen? Ich möchte das also mhm. hören. Ja. Content. Warum hast du? Okay, Content, warum hast du? Content, so Content. Content. Ja, jede Menge Content. Mhm. Weil viele Leute schlafen bei so dummem Gesabber gerne ein. Mhm. Ich mit eingeschlossen, ich höre ja, das ja auch ja. beim Einschlafen. Ah, Oder nein, neben der Arbeit, wenn die Arbeit sowieso furchtbar ist, dann kann man sich ja die natürlich. Zeit ein bisschen natürlich. erheitern, ja. Dann ist ja lustiger, wenn man wenigstens. Der bei dem ganzen Natürlich. anderen Elend zuguckt, ne, wenn man mhm. äh, selber keine Lust mehr drauf hat, im Elend zu stecken, dann guckt man sich das Elend der anderen Leute an. So ist es halt. Mhm. Aber das Positive ist, wenndessen man das Elend der anderen Menschen, im, ja, bei YouTube hört, kann man sich ja dann darüber Gedanken machen und andere Menschen davor schützen, ne? also lustig verpackt und doch ein Ziel. Mhm. Du bist sehr intelligente Person, ja? Ich dachte nicht. Ja, ich dachte. Ja. Aber mhm. warum bin ich denn jetzt auf einmal intelligent? Ich dachte, ich bin nicht intelligent. Wo kommt denn jetzt die Intelligenz plötzlich her? Du kannst äh, also diese Antwort finden. Ich werde das ja. nicht mehr sagen. Ja? Auf otto.de Okay. Ja. Und wie lange arbeitest mhm. du dann schon? Das interessiert dich nicht. Na doch. Die Zuschauer ja auch. Das Nein. Zum so Punkt, das erzählen die meisten immer nicht, warum, wie lange die da schon arbeiten, aber wäre das doch tatsächlich mal, hm. mal lustig in Erfahrung. Was heißt, zu bringen. also, was heißt dieser Zuschauer? Ja. Was heißt dieser Zuschauer? Kannst ja. du mir das sagen? Ja, Zuschauer sind Leute, die dabei zugucken, was wir gerade machen. Also, du bist arbeitslos, ja, und du hast Langeweile, ja. Und du, du möchtest eine Person, um zu verarschen. Okay, ich bedanke mich für deine mhm. Zeit. Das, das mit dem du Arbeitslos war schon richtig. Mhm. Ja, ja, du bist ein Arbeitslos. Ja. ja, ja was ist denn schlimm an Arbeitslos? Ja. Erkläre mir das mal. Was ist denn schlimm an Arbeitslos? Weil Rentner sind ja auch arbeitslos. Also mhm. außer, die machen noch irgendwas. Ist ja heutzutage ein auch schlimm, Gott. dass die Rentner schon arbeiten gehen müssen, um irgendwie noch was zu treffen, und um den Tisch zu kriegen. Das ist ja tatsächlich so ein Problem. Aber dann ja. rufen ja da noch Leute an wie, wie ihr und dann nehmt ihr ja den Rentnern das Geld auch noch weg. Mhm. Das ist ja nicht so auf schön. Auf jeden Fall, okay, auf jeden Fall. Ja. Du bist ein nutzloser Mensch. Ja, das ja? kann schon sein. Ja. Sag, okay. Muss ja auch ja. nutzlose Menschen geben. gibt ja auch mhm. nutzlose Esser, habe ich mir neulich sagen lassen bei Telekom. Mhm. Nutzlose okay. Esser nennt man das. Ja, ja, ja. Auf ich glaube, jeden da haben wir einen Fall. gefunden. Ja. Mhm. Okay, Manuela. Ja. Okay, äh, ich werde dieses Tele also, äh, Telefongespräch beenden, okay? Och, schade. Rufst oh, du nachher nochmal an? Wie? Rufst du nachher nochmal an? Ja, ja, ja. Ich werde okay. deine Nummer an die Polizei geben und ja. die Behörde gehört, unser aller Gespräch ja. und, ja. Das ist nicht schlimm, ja. das kannst du ja machen. Dann wissen sie gleich deine Adresse, dann wissen sie, wen sie einsperren sollen. Mhm. Ich hoffe, dass du kannst einen Job finden und äh, ein bisschen Geld verdienen, okay? Ja, aber Weil warum soll ich einen Job finden? Du bist ein unseriöser unseriöser Mensch? Ja, Das ist doch Quatsch. Das ist Arbeiten gehen ist doch langweilig. Ja, ja, ja, ja, ja. Guck mal, da sitzt man doch den ganzen Tag nur rum. Wie viel Geld bekommst bestimmt... du? Okay, wie viel Geld bekommst du von diesem Job? Wie viel Geld? Wie viel bezahlt man für diesen Job? Kannst du mir das sagen? Für ja, einen Betrüger? Hm. Ja, das Wund ist, ist denn? Schwer. Wozu ist denn diese Information wichtig? Weil das ist sehr wichtig für meine Portfolio und für meine Achso. Job. Ach ja? so. Möchtest du einen anständigen Job äh, in einen anständigen Job wechseln? Das nein. Nein? Ich, nee. ich, also ich bin zufrieden von meiner Job. Okay. Ich bin, äh, also, ich bin sehr glücklich von dieser Job. Ja, das ist ja, um, also vom Prinzip her, ne, wenn es jetzt nicht so was Schlimmes wäre, dann ist es ja schön, wenn man zufrieden ist mit seinem Job. Dann hat man hast wenigstens keine Idee? schlechte Laune. Hast du eine Idee, was bedeutet, also Disziplin oder, äh, also Prinzip, hast du eine Idee? Woher hm. hast du das gelernt, diese, die beide, also, w Worten? Woher hast du das gelernt? Kannst du mir das sagen? Das ist eine Idee. Ja, was ruhig. bedeutet, was bedeutet Prinzip oder was bedeutet Disziplin oder, oder so oder so? Okay, okay. Ich habe keine Zeit für dich, okay? Ich dachte, du wolltest noch eine Erklärung. Ja, ja. für dich. Ja, ja, ja, ja. Naja, Na ja, aber du schön. kannst ja, du kannst ja auf jeden Fall wieder anrufen, war auf jeden Fall ganz nett. Mhm, mh, mh. Mhm. Ich habe keine Zeit für, also, äh, Okay, für dich. Okay, Nur aber ja, nachher denn möchte wieder, ja? ich nicht nicht mehr ja? sagen. Wie? Nachher nochmal? Nein, auf keinen Fall. Oh, schade. Wir werden dich also niemals anrufen. Na, aber niemals. ich habe so viele Telefonnummern und so viele mhm. E-Mail-Adressen, mhm. das könnt ihr doch daran gar nicht festmachen. Und die IP-Adresse, die kann man ja in Deutschland auch wechseln, wenn man den Router neu startet. Ja, Oder ja, du kannst besser. das machen. Okay, du kannst das machen. Mhm. Ja? Genau, genau. Dann hören wir uns vielleicht nochmal. Ja? Nein. Nee. Nein, ich dachte das nicht, ja? Wir werden niemals also, äh, später sprechen, ja? Schade. Hm. Aber ich trage mich noch ein paar Mal ein. Warum? Naja, vielleicht ist dann wer anders von dir nochmal dran da aus dem Callcenter. Kann man ja nochmal wen anders sprechen? Okay, du kannst das machen. Ja. Das ist eine freiwillige Situation, du kannst das machen, kein Problem. Ja? Richtig. Kann ich nachher noch mit wen anders ein bisschen plauschen? Ja, ja, ja. Du ja. kannst äh, mit den anderen Leuten verarschen, aber bitte, mhm. also trifft mich, äh, triffst du nicht, äh, triffst du nicht mit mir, okay? Naja, das wird sich dann zeigen, ob du wieder den Datensatz bekommst. Ja, okay, Manuela. Ja. Okay, Na bis Na gut, dann. dann bis später. Ja. Tschüssi, mein Mäuschen. Hm. ein ich sagte Hasenpfötchen. Puffelchen! Ja. Was hast du gesagt, Puffelchen? Puffelchen hat gesagt Hasenpfötchen. Hasenpfötchen? Ja. Ein Hasenpötchen. Okay. Das war gute Musik noch damals. Ja, ja, ja, ja. Ja. Okay. Mhm. Gut. Auf Wiedersehen. Nee, wieder hören, wenn dann. Bei nein. Sehen kann man sicher am Telefon nicht. Nein, nein, nein, nein. Ich möchte ja. das sagen. Das Ach interessiert so. dich nicht. Ja, bye. Ja, Tschüss. dann bis nächstes Auf Mal, mein Puppetchen. Meine, meine Sahneschnitte. Oh. Mein Kerzenhalter. Ja, also es ist schon der absolute Wahnsinn, was da für nette Menschen am Telefon sind. Also ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie Freizeit hatte, aber eins ist sicher, die haben wir noch öfters am Telefon, auch wenn sie der Meinung war, dass das nicht passiert. Tja, aber das ist halt so, wenn die von uns immer wieder schöne neue Datensätze bekommen. Es ist der absolute Wahnsinn, was da für Leute sitzen. Das sind Leute, die euch in Finanzsachen angeblich beraten wollen, die von euch wenigstens 250 Euro überwiesen bekommen möchten. Es ist schon irgendwie gigantisch. Und sowas kommt denn dabei raus. Nett. Schauen wir mal zum zweiten Telefonat, was ich euch heute noch mitgebracht habe. Ja? Herr Toffel, guten Tag. David Thiemanns aus der Six Trading Plattform am Telefon, Herr Toffel, wir hatten eine Werbekampagne über die Künstliche Intelligenz im Online Trading Bereich schon ein paar Tagen, da haben Sie ähm, Telefonnummer sowie auch E-Mail eingegeben für mehr Infos und ich hoffe ich störe Sie gerade nicht. Nö. Nee. Okay, ähm, Künstliche Intelligenz im Online Trading, haben Sie mal bis jetzt die Erfahrung gehabt mit sowas zu arbeiten? Nee. Nicht. Und wissen Sie auch was das eigentlich sein könnte? Nee. Okay. Ähm, KI Systeme oder künstliche Intelligenzsysteme äh, sind ähm, Algorithmen, besser gesagt, die können hochkomplexe äh, Aufgaben in Echtzeit bearbeiten und ja eine entsprechende optimale Lösung generieren. Äh, wir arbeiten mit KI Systemen im Online Trading Bereich. Sie wissen, was Online Trading ist. Man handelt da mit Währungen, mit Euro oder Dollar, man handelt mit Rohstoffen wie Goldöl oder mit Aktien wie BMW oder Facebook oder was weiß ich jetzt. Es gibt hunderte davon. Und ja, wir arbeiten durch den, profitieren wir natürlich auch. Es gibt natürlich immer einen Rahmen, wo man genau weiß, wie viel man da profitiert. Mhm. Und ja, das ist eigentlich unsere Arbeit. Wir sind ein Brokerhaus. Falls Sie mal Erfahrung gehabt haben, mit Bankern zu arbeiten, die Anlagen anbieten. Sie wissen ja, deutsche Banken bieten ja Anlagen, wo man zum Beispiel jährlich oder monatlich eine Rendite auszahlen kann oder Dividenden auszahlen kann. Das gleiche ist ja auch hier, nur dass das Ganze hier nicht versteckt gemacht wird wie bei den Banken, sondern das wird ganz offen bei der Plattform gemacht auf ein Handelskonto. Da kann man die Handelspositionen sehen wie viel wurde da investiert, auf was für eine Richtung, auf welche Aktie zum Beispiel oder welcher Währung. Also ist alles offen, legitim, man kann alles sehen. Wir handeln natürlich, man muss da kein Experte sein, dass man da denkt, oh, um das zu machen, muss ich jetzt ein Experte sein, um, um oder was wahrscheinlich Infos haben, wie der Markt funktioniert, müssen sie nicht. Langsam schrittweise geben wir eine kleine Session, eine kleine Schulung ein, wo sie hineingeführt werden. Und dann legen wir die Handelspositionen mit der Begründung an sie natürlich und da kommen die Resultate. Täglich werden Positionen geöffnet und abgeschlossen. ist interessant zu sehen, was manchmal der Euro macht, was was auch die Aktien machen, was vielleicht Kryptowährungen machen oder wie man da bestens profitiert. Mhm. Aber meine Frage an Sie ist, was machen Sie denn beruflich? Tomatenwerfer. Tomatenwerfer ähm, ist jetzt was Neues. Seit wann gibt es denn so einen Job? Ich weiß nicht, was es denn gibt, aber ich muss Tomaten okay. werfen. Mal gucken, wie die, wie die Pelle so hält, ob die schön knackig ist und wenn es beim Aufklatschen schön knackt, dann sind sie gut. Okay, leichte Aufgabe. Ähm, ich nehme am finanziell, kommen Sie mit dem Geld da eigentlich nur klar, oder? Ja, ja, da bin ungefähr 3600 Euro netto. Netto, okay. Okay, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Gut, ähm, natürlich, das ist ja eine Alternative. Man heißt ja nicht, man soll jetzt den Job aufgeben, wenn man mal sowas mitmacht. Nein, ähm, hierbei können Sie ähm, zeitlich, was weiß ich, wenn Sie mal Zeit haben, im Computer fünf Minuten anschauen, was die Positionen machen. Mehr brauchen Sie dann nicht, ähm, Ihre Zeit zu können Ruhig den Tag genießen, den Resttag, der von Ihrer Arbeit noch übrig geblieben ist. Und ja, ich bin der David, ich bin der David Timatz. ich bin 36 Jahre alt, ich mache das jetzt seit mehr als 20 Jahren. Wir sind im Bokerhaus, wir sind mehr als 10 Mann stark. Wir verfolgen den Markt 24-7. Wir bieten Ihnen eine fantastische Möglichkeit bei unserer Plattform mal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Sie wissen, vielleicht haben Sie mal Filme gesehen oder vielleicht haben Sie da von jemandem gehört, die Banken zum Beispiel, die verlangen immer Minimum Investment von 20.000 oder 50.000 oder so hohe Beträge. Im Online Trading Bereich kann man die ganze Sache ganz, ganz klein starten. Mit 250 Euro beispielsweise. Das Beste dran ist, bei so, so einer Promotion, die wir jetzt anbieten, haben wir direkt 50% noch Willkommensbonus drauf. Haben auch 250 für den Anfang gemacht, kommt noch 50% das wäre dann 125, dann hätten wir einen Betrag von 375, mit dem wir starten. Ähm, mal genommen starten wir äh, das, äh, dem Paket von 250, dann haben wir 14 Tage Handelstage geplant. Das heißt, wir werden dann mit diesen 375 Euro handeln, jeden Tag mal 5 Euro, vielleicht 10 Euro verdienen und am Ende der 14 Tage hoffen wir, dass wir ungefähr in der Nähe von 800 bis 1000 Euro kommen. Für die Anfangsphase geben wir ein bisschen mehr Gas, da legen wir ein bisschen mehr von den Handelspositionen und da legen wir ein bisschen mehr von den Strategien ein. Und das können Sie sich anschauen. Nach 14 Tagen, wenn Sie wollen, zahlen Sie die Profite aus, lassen Sie nur die Investitionen rein, dass Sie mal ein bisschen was von dem Geld spüren und da kann man noch mal sich hinsetzen und sagen, okay, jetzt erstellen wir mal einen Plan, ich möchte so und so viel für die Zukunft verdienen, wie kriegen wir das hin? und da geben wir einen bestmöglichen Vorschlag an sie. Äh, Soweit konnten sie mich verfolgen? Mhm. Ich hoffe, ich habe sie nicht äh, voll gequatscht. Ähm, eigentlich mache ich das nicht immer so, aber bei denen, die keine Infos haben, möchte ich natürlich auch äh, ganz korrekt die Situation erklären. Aha. Also er hofft, dass er uns nicht voll gequatscht hat. Ist ja sehr interessant davon abgesehen, dass er uns hier voll gequatscht hat mit lauter komischen Kram, der, weiß ich nicht, nicht unbedingt jetzt seriöser wirken lässt, das Ganze. Was wollte der uns jetzt hier eigentlich genau mitteilen? Seine Geschichte ist ja, dass er hier ein tolles Trading-Blabla anbieten möchte und dass seine Firma zehn Mann stark ist und, äh, was genau? Hm, weiß ich nicht. Also es war wieder ganz viel Blabla, aber nicht das, was man eigentlich in einer, ja, einer Trading-Beratung sich vorstellt. Wofür bezahle ich denn jetzt wirklich das Geld? Wofür zahle ich denn da jetzt genau Geld ein? Man will ja mit meinem Geld handeln. Ja, aber eigentlich geht's nur darum, dass ich erstmal wieder Geld einzahlen soll. Und alles andere dann später kommt. Und dass das definitiv nicht seriös sein kann. Das erübrigt sich ja eigentlich von selbst. Doch leider zahlen hier trotzdem viel zu viele Menschen ihr Geld ein. So einer, der, naja, relativ akzentfrei Deutsch spricht, der könnte damit schon Erfolg haben. Vor allem besonders dann, wenn er die Leute so richtig schön voll lutscht. Ich meine, da hat er ja jetzt hier wirklich ganz, ganz, ganz, ganz viel erzählt. Dass das alles nur Blabla ist und am Ende nur dazu führt, dass ihr eure Kohle los seid, das erzählt er euch natürlich nicht. Ja, aber es gibt halt eben viel zu viele Menschen, die dort ihr Geld einzahlen. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten und allen, die ihr kennt, damit niemand aus eurem Umfeld auf so eine Masche hereinfällt. Aber wie sieht es denn aus mit dem heutigen Tag, was machen Sie gerade? Haben Sie irgendeinen Plan für heute? Ja, wir gehen nachher noch einkaufen und da müssen wir noch Sonnenmilch okay. kaufen, ist ja schweineheiß und... Mh. Ja, ähm, also bei der Arbeit sind Sie heute nett? Nee, bei den Temperaturen okay. kann man keine Tomaten werfen. Ah, okay. Ähm, können Sie mal für mich kurz den Computer anmachen oder einen Laptop oder ein Tablet, was Sie auch machen? Mhm. Dann zeige ich Ihnen mal schnell unsere Plattform. Ähm, darf ich fragen, was für einen Jahrgang haben Sie? Welchen, meinen Sie? Ja, den Jahrgang, 1900. Was für ein Jahrgang? Äh, äh, wann sind Sie geboren? In welchem so, Jahr? 92. 92, okay. Ähm, sind Sie, ähm, benutzen Sie den Computer viel? Kennen Sie sich mit dem Computer aus? Nee. Weniger, ne? Hm. Okay. Gut, ähm, ich nehme mal an, Sie haben einen Laptop oder einen Computer. Ich habe einen Computer. Computer, ist er bereits an? Mhm. Okay, gehen Sie bitte mal bei äh, Google. Ja. Und dann äh, ich buchstabiere es Ihnen: S wie Siegfried, I wie Ida, mm. äh, X wie Xavier, mm. T wie Theodor, R wie Richard, mm. A wie Anton, D wie Dora. Mm. Ida Nordpol Georg. Hm. net Und dann auf Enter-Taste, bitte. Hm. Okay, was sehen Sie jetzt davor? Eine geöffnete Seite. Eine geöffnete Seite. Ist sie schwarz im Hintergrund? Hm. Ja, die ist auf Deutsch bei Ihnen? Ja. Oder auf Englisch? Auf Deutsch. Okay. Sie sehen das Six Trading, da sehen Sie Konten. Da müssten Sie oben Konten, Märkte, Plattformen, Ausbildungen, mhm. also Sie sehen. Na? Und in der Mitte Ökonomie, mhm. Sorgfältigkeit, Umgang mit verfügbaren Ressourcen. Na? Mhm. So, das ist unsere Plattform. Scrollen Sie mal bitte kurz runter. Und dann? Genau, nach unten. Sehen Sie jetzt, platzieren Sie Ihre Positionen, platzieren Sie Ihre Positionen auf erstklassigen. Handelsinstrumenten. Mhm. Und da sehen Sie Devisen, Rohstoffe, Vorräte, Indizes und Kryptowährungen. Ähm, also man startet dann immer klein. Also als erstes, wenn man zum Beispiel, also es gibt die Investoren, die möchten schneller an die Profite rankommen und die gehen dann direkt an den zweiten oder dritten Projekten. Ja? Und äh, wenn man mit, klein, äh, mit kleinen Investitionen anfängt, dann startet man immer mit Devisen. Wenn Sie mal auf äh, die Wiese klicken, können Sie mal bitte auf die Wiesen klicken. Wo steht denn da das Impressum? Ähm, Impressum? Hm. Sehen Sie es? Sehen Sie es nicht? Nee, wo steht also, denn das? Ähm, Impressum, also bei, bei äh, legal oder rechtlich, das müsste auf Deutsch rechtlich sein, da gibt es die Geschäftsbedingungen, da gibt es die Antigeldwäschereinlinie, Risikohinweis, Datenschutzbedingungen. Aber das ist um, ja nicht das Impressum. Nicht das Impressum. Natürlich hat die Plattform von uns keine Impressum, weil wir sind eine internationale Plattform. Tja, also das Einzige, was der jetzt hier tatsächlich mal äh, Wahres gesprochen hat, ja, unsere Firma hat kein Impressum. Was aber falsch ist, dass sie keins brauchen. Denn äh, wenn sie deutsche Sprache anbieten und hier nach Deutschland irgendwas verkaufen wollen und sei es nur irgendein Trading-Bot oder künstliche Intelligenz, bla bla, ja, dann muss ein deutsches Impressum haben, denn ich als Deutscher muss ja auch irgendwie nachvollziehen können, bei welcher Firma ich hier einzahle. Tja, und diese Firma bietet mir lediglich den Firmennamen oben an, den man sich ja ausdenken kann. Also, der Name von der Webseite ist ja nicht automatisch der Name von der Firma. Und das ist ja auch das Problem. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, von wo aus der mich anruft und wer genau dahinter steckt. Hm, genau. So ist es halt eben bei unseriösen Seiten, denn genau das wollen die ja nicht, dass ihr rausfindet, wo die herkommen. Und dementsprechend lässt man ziemlich gerne einfach mal das Impressum weg. Und hier als Begründung nennt man, er bräuchte keins. Tja, das ist schlichtweg falsch. Ah, also Nein, nicht illegal. Natürlich nicht illegal, alles andere als illegal. dürft nur ihr dürft nur Deutsch verkaufen, wenn da ein deutsches Impressum drin ist. Nee, nee. Im Online Trading Bereich ist es anders. Das sind Plattformen. Nee, nee, nee. Das hat ja das hat ja nichts mit Online-Trading-Bereich zu tun. Das ist ja das Internetgesetz. Und wenn die Webseite aus dem Internet kommt, dann muss er in Deutschland doch ein Impressum haben. Schauen Sie mal hier. Warten Sie mal. Da zeige ich Ihnen vielleicht, wo Sie eine Sekunde ob es eine Antwort darüber gibt, weil die Plattform von uns hat ja auch äh, die ähm, meistgestellten Fragen beantwortet. Vielleicht hat man hier eine Antwort über Ihre Frage. Also Sie sollen ja wissen, äh, wir rufen Sie aus Österreich an. Äh, wir sind eine internationale Plattform, das heißt, wir haben Kunden weltweit. Ja. Ähm, wir sind nicht bestimmt ja. auf dem natürlich ist es, ist es vollkommen seriös, weil das ist eine Nummer, die wir natürlich von unseren Anbieter bekommen. Hier in der Stelle war ich leider nicht so gut zu verstehen. Ich übersetze es euch einmal. Ich habe den Mitarbeiter hier darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier über eine 0152 Handynummer angerufen werde. Und dass das definitiv nicht seriös sein kann. Denn ein Callcenter ruft euch mit einer Servicerufnummer oder auch, was auch normal ist, mit einer Festnetznummer an. Tja. Und diese Callcenter rufen gerne mal mittlerweile mit einer Handynummer an, da diese wahrscheinlich vielleicht derzeit, ich weiß es nicht genau, von dem neuen Datenschutzgesetz noch gar nicht erfasst sind. Denn Handynummern lassen sich auch genauso einfach spoofen, also fälschen, wie eine Festnetznummer. Also, dass euch eine falsche Festnetznummer im Display angezeigt wird. In dem Fall ist es definitiv eine falsche Handynummer. Denn rufe ich sie zurück, dann erreiche ich dort niemanden. Der Anschluss ist einfach nicht bekannt. Im schlimmsten Fall landet ihr hier sogar tatsächlich bei Privatpersonen, die dafür überhaupt nichts können. Denn die Nummer im Display ist nichts anderes, als nur wie einen Name zu werten, den man von der Gegenseite mitsendet. Und dieser lässt sich mit ein paar speziellen Techniken auch ändern. Also so, sofern ihr dann raustelefoniert, wird nicht eure Festnetznummer beispielsweise angezeigt, sondern einfach irgendeine fremde Handynummer. Und Das nennt man Spoofing und ist in Deutschland nicht legal. Ja, aber mit einer Handynummer ruft ja keine Tradingbank an. Das ist unseriös. Keine Trading Bank. Hm. Um, Sie sollen ja wissen, die Banken, die in Deutschland sind, die rufen Sie ja nicht aus, äh, aus einer Handynummer an. Aber ja, bei Plattformen, die... internationale Plattformen, ja. Hm. Weil wir haben mit, den, mit dem deutschen genau. Staat nichts nee. zu tun. Das die ist eine ganz, eine ganz schlechte Ausrede. Plattform. Kein Impressum, keine Informationen über die Firma auf der eigenen Webseite. Mit einer Handynummer, die gespooft ist. Ich kann die nicht mal zurückrufen im Übrigen. Die Nummer ist gar nicht verhalten. Doch, doch. Ne, ich hab's ja gerade vollkommen. Nee, ich hab's ja gerade. Nee, ja, ja, tut's ja. Aber nicht. es ist ja so. Wir sind ein Brokerhaus. Wir nehmen die Aufträge in die Plattformen. Wollen wir es nochmal auf laut probieren? Ich kann es nochmal auf laut Moment. Moment. Na, ich wir es nochmal auf laut probieren. 0, 1, 5, 2, 9, 0, 4, 9. So, und wenn wir die jetzt zurückrufen. ist sicher äh, besetzt. Das ist ja Quatsch. Was jetzt hier aber gleich folgt, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Hört genau hin, dann werdet ihr jetzt hier an der Stelle feststellen, dass der Betrüger jetzt hier wirklich ganz offen und ehrlich zugibt, dass das Ganze hier Betrug ist. Das ist Ihr seid illegal. Um, wenn sie jetzt wenn Sie jetzt vielleicht nach nach einer halben Stunde es wieder versuchen Nein, nein, Nein, nein, nein, nein, nein, die Nummer außer illegal. Man kann das ja sehen, die existiert halt gar nicht die Nummer. Ähm um, die Nummer existiert mhm. doch, die ja, Nummer ja. existiert doch. Wenn sie ja. jetzt nach einer halben Stunde Betrüger, sie sind kriminell. Wieder... Ähm um, wenn sie und der Meinung weißt sind was, ich dass hab du dich sowieso von Anfang bin. an verarscht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen deine Zeit verplempern und gucken, was da für eine illegale Seite rauskommt. Kann ich gleich wieder melden. Vielen Dank. Okay, okay, du Hunde. Guck und jetzt hast du es bewiesen, dass du kriminell bist. Hundesohn, ich hätte dich fast! Mhm. <lacht> mhm. Ja, sie ist dumm. Du, du bist fast du ich dachte, du bist dumm, aber ich nicht. Mhm. Tut mir leid. Mhm. Ich hab's versucht, mein, ich hab's versucht. will jetzt mit dir ehrlich sein, ich hab's versucht. Mhm. So, du du und warum? bist Um Geld zu verdienen, mein Lieber. Na, aber doch nicht kriminell. Ich kann nicht, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich meine, die es ist doch klar, dass ihr die Kohle nachher behaltet und nichts damit macht. Ihr eröffnet, wenn wenn der Kunde Glück hat, vielleicht noch ein Demokonto. Im schlechtesten Fall seid ihr einfach in, in sechs, sieben Wochen offline. Ja, nee, nicht direkt. Also je nachdem, wie gut die Plattform aufgebaut ist. Also wenn Leute schlau so wie sie sind, man kann direkt sehen, dass es Betrug ist. Aber äh, die, die dann nicht viel Erfahrung haben, die machen da halt mit. Man nimmt, wie viel man nimm, nehmen kann. Und ja, Geld ist vergessen. Gut. So war nicht die schöne Aber Chance, ich bin, ich bin, ja, was soll ich, was soll ich dir sagen, mein Lieber? Aber viele machen das, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann macht es jemand nach mir. Ja, ich will auch so dann aufhören. Wie viel verdient man denn so im Monat? Aber wenn ich dir ehrlich sage ich habe jetzt seit paar Monaten gar nichts verdient. Das ist so eine schlimme Sache. Kommt, kommt einer, der gibt ein paar Tausender, da bist du ein paar Monate gut, dann hast du vielleicht Pech für ein Jahr. So läuft es. Ach so. Hm. Du bist, ich ja schon bereit, du bist jetzt einfach suchen. Normal? Ich sage, da würde ich mir irgendwas anderes suchen, irgendwas Seriöses. Ich meine, ist sowieso gerade alles Kacke, aber... Ich weiß nicht, man alles kacke, Ja, Lukas, ich meine, Muss man ja nicht noch die Leute bescheißen, die nicht haben, weil ich denke mal, hauptsächlich kann ja nur Leute darauf reinfallen, die sowieso kein Geld haben. Und sich nee, gar nicht mehr nee, Finanzmarkt nee, beschäftigen nee. sollten. Ich muss dir sagen, es kommt auf die Personalität, auf den Charakter von dem von dem Typ am Telefon an. Die einen, die ziehen alle ab. Um, ich mache das nicht. Ich ziehe nur die ab, die ich haben. Vielleicht, wenn er 100 hat, dann nehme ich 50 oder 60, wenn das der beste Fall wäre. Nicht so Kleingelder, Gelder. Man startet ja immer klein, oder? Man kann nicht Die meisten startet klein, haben. ja. Die meisten waren halt 250 oder 100, habe ich halt auch schon. Ja, und dann ist das Gespräch hier leider an dieser Stelle abgebrochen. Natürlich hat sich der Betrüger jetzt hier nicht nochmal zurückgemeldet. Vielleicht hat er irgendwo der Chef im Hintergrund zugehört und die Leitung gekappt, ich weiß es nicht. Ist jetzt hier nur eine Behauptung und eine Vermutung. Aber ihr habt jetzt hier aus dem Mund eines äh, Trading-Typens am Telefon gehört, dass das alles Betrug ist. Teilweise arbeiten die hier scheinbar alleine oder eher zumindest. Es gibt doch sicherlich Leute, die es alleine probieren. Aber es ist schon der absolute Wahnsinn. Die rufen euch an, wollen euch zu 150 Euro abknöpfen. Und naja, wenn sie die dann nicht bekommen, naja, war der jetzt hier tatsächlich mal ehrlich. Da war ich jetzt tatsächlich selber vollkommen geschockt, dass es sowas auch gibt. Normalerweise streiten die ja dann zum Schluss immer vehement ab, dass die Betrüger sind und machen es auf einer absolut unseriösen Art und Weise. Aber der hat ja jetzt hier tatsächlich noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das erste Gespräch war heute schon komplett plem, plem. Die Betrügerin hat ja hier auch mehr oder weniger gezeigt, dass das alles nur Betrug ist und hier privat angerufen, währenddessen im Hintergrund die Diskothek gerollt hat und man hat sich hat sie auch zugegeben, dass die da quasi aus einer Diskothek anruft. Auch wenn es vielleicht so jetzt nicht genau der Fall ist, ich denke eher, es wird irgendeine Party-Location oder ein Hotel oder keine Ahnung. Irgendwie sowas wird es schon sein. Der hier hat auf jeden Fall mal einen angenehmen Hintergrund, nämlich keinen, also keinen Krach. Und der hatte ja auch eine relativ verständliche Stimme, dass der jetzt hier nicht unbedingt aus dem Ausland kommt oder zumindest schon sehr lange in Deutschland lebt. Ja, macht's nicht besser. Es ist und bleibt Betrug. Der absolute Wahnsinn ist, dass er hier wirklich nun absolut gestanden hat, dass das hier Betrug ist und er sich die Kolos äh, ja, in die Tasche steckt und dann aus dem Staub macht. Ja, und dann gibt er hier auch noch offen und ehrlich zu, ja je nachdem, wie die Plattform läuft. Wenn man intelligente Leute hat, die erkennen den Betrug schon aufgrund des fehlenden Impressums. Was er ja am Anfang des Gesprächs ja hier noch komplett abgelehnt hat, dass das ja kein Betrug sein kann und das muss so und ist nicht schlimm. Aber das Ende von diesem Telefonat, auch wenn es mittendrin aufgehört hat, hat mich dann doch absolut fassungslos gemacht und schockiert. Ich hoffe, dass ihr auf sowas nicht reinfallt. Auch nicht, wenn es sich irgendwie seriös am Telefon anhört und vor allem auch niemand aus eurem Umfeld. Ich hoffe, dass ihr die Videos teilt mit euren Verwandten und Bekannten, denn das hier ist ja tatsächlich mal ein Triumph für unsere Seite, dass hier jemand so offen und ehrlich aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ja, und natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann gebt mal einen Daumen in nördliche Richtung. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist... Mit einer etwas größeren Auswahl, mit noch viel mehr weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.